Herzlich willkommen bei kann man Ross im großen Meetingraum. Das ist ja so ein bisschen jetzt mit dieser 360-Grad-Brille, ähm, als würden wir uns in echt treffen. Da sind wir auch mitten im Thema, denn Kommunikationsarbeit ist ja eigentlich People-Business. Und deshalb glauben wir, dass der normale Weg, Agenturen kennenzulernen, kein besonders guter ist. Dann Machen wir uns nichts vor, Pitches funktionieren so ein bisschen wie Tinder. Wie man macht ein paar gute Bilder, sondern also, ein paar kluge Sprüche ab und dann muss man weiter daran mit dem arbeiten. Ähm, wir glauben, das wird besser und haben deshalb mal was mitgemacht, und zwar unser 360 grad abo Was verbirgt sich dahinter? Sie bekommen von uns die Möglichkeit, uns über drei Monate mal im Detail kennenzulernen. Wir haben einen Leistungskatalog definiert, der aber auch von echten Mitarbeitern erbracht wird. Also bei mir zum Beispiel können Sie sich die Medienarchitektur mal ziehen lassen oder ähm, Sie könnten zum Beispiel auch äh, mir eine Vorstandspräsentation schicken. Man kann Ihnen sagen, ob die ankommt. Die eine oder andere habe ich schon gesehen. Ähm, meine Geschäftsführerkollegin ähm, Viola Kammern ähm, hat auch eine Rolle, die kommt aber gleich erst später dran. Das heißt wir uns zum Schluss auf. Deshalb gehe ich jetzt erstmal links weiter. Da ist nämlich der Markt und wartet schon auf sein Einzelnen. <lacht> genau, vielen Dank. Mein Name ist Marc Leprock. ich bin ähm, erster Ansprechpartner, wenn es um Sachen Texte geht bei Kammern Kossi. Ich schreibe also auch selber, aber vor allen Dingen versuche ich auch fremden Texten und Texten aus fremder Feder äh, eine letzte Feinschrift zu geben. Und genau das ist auch das, was ich Ihnen anlegen möchte. Ähm, schicken, Sie, schicken Sie mir also wieder Texte und äh, dann schaue ich Ihnen die ganz genau an. Vor allen Dingen ähm, Überschriften und Vorspanne, Also zwei Elemente, die ganz besonders entscheidend sind, ob Texte überhaupt gelesen werden. Ähm, ja, da freue ich mich drauf und gebe damit weiter an die Katharina. Mein Name ist Katharina Schneider, ich bin hier bei Kammern Ossi zuständig für Projektmanagement und ich sorge dafür, dass die Termine eingehalten werden. Wenn Sie möchten, können Sie mir gerne mal Ihren Projektplan schicken und ich gebe Ihnen dann ein Feedback zu den Prozessschritten bzw. auch zu den Zeiträumen. Ich freue mich drauf. Anne. Mein Name ist Adam ich bin der Kreativdirektor und aus Erfahrung kann ich sagen, dass gutes Design durch Kritik entsteht. Das heißt, man sagt, was man gut findet und man sagt, was man schlecht findet. Und das möglichst ehrlich und ungeschminkt. Und wenn ich auch mal mit Ihnen über Entwürfe reden soll und das auch ehrlich und ungeschminkt, dann, ja. Weiter mit Viola. Ich bin Viola Kamann und bei mir geht es um Film. Wenn Sie also ein Video planen, einen Erklärfilm, Vorstandsinterview oder vielleicht sogar einen 360-Grad-Film, dann melden äh, Sie sich bei mir. Ähm, wichtig für den Film, für das Video ist, ähm, dass Sie sich über drei Dinge Gedanken machen. Was wollen Sie sagen? Wem wollen Sie es sagen? Und vor allem, wie wollen Sie es sagen? Und dabei helfe ich Ihnen. Wir können gemeinsam über eine Idee sprechen oder wenn Sie schon ein Storyboard vorliegen haben, schicken Sie es mir und äh, ich sage Ihnen meine Meinung dazu. Ich bin gespannt. So, ja, da bin ich wieder, sozusagen als letzte Wahreinwendung. Ähm, falls Sie nicht darüber gekommen sind, sage ich Ihnen jetzt schon, wie wir wissen. Und zwar auf slash 360. Ja, viel Spaß! <lacht>